Hallo und willkommen hier zurück zu F1 2018 in unserer Karriere. Heute zum großen Preis von Frankreich. Nach dem erfolgreichen Rennen in äh, ja, Kanada habe ich eigentlich gedacht, dass ich die Karriere hochgestellt habe. Auf 110 jetzt für den Frankreich Grand Prix. Jedoch habe ich in den Aufnahmen das nicht gefunden. Und dann war anscheinend doch nur auf 105er Karriere unterwegs. Auf jeden Fall ab dem nächsten Rennen bin ich auf 110er Karriere unterwegs. Und ähm, ja, wir haben gesehen, ich habe neue Teile eingebaut, kriegt dafür 30 Plätze Strafe und. Auch im Quali training war ich ganz gut drauf. Ja, auf jeden Fall. Wir haben drei neue Upgrades, glaube ich, gebracht zu dem Rennen und zwei davon zur Aerodynamik. Und das sollte uns auf jeden Fall helfen. Die Aerodynamik ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Wie schlägt sich Ihr Auto im Vergleich zu den anderen auf nasser Strecke? Kann es immer noch mithalten? Ja, wir waren ja im ersten Training auf nasser Strecke unterwegs und es lief eigentlich ganz gut. Das war weiß nicht so schlecht, ich habe sogar das Gefühl, dass es besser läuft als im Trockenen. Jetzt schauen wir uns noch die Ressourcenpunkte an, die wir nach dem ersten Training bekommen haben. Das sind, ja, doch schon einige wieder. Klar, man kriegt immer viele Ressourcenpunkte hier in dem Spiel. Also ich finde sogar, dass ein bisschen die F&E ein bisschen zu schnell geht in dem Spiel. Aber, ja, so ist das halt. In 2017 war es zu langsam meiner Meinung nach. Hier ist es zu schnell. Und ja, nach dem zweiten Training habe ich dann noch ein paar Ressourcenpunkte bekommen und habe auch ein bisschen was äh, an den Trainingsprogramm noch versucht. Um die perfekt zu kriegen und dadurch habe ich dann nochmal 100 Ressourcenpunkte der bekommen und ja, habe ich schon mal einige ressourcenpunkte wieder und die habe ich direkt investiert in ein weiteres aerodynamic Upgrade für den Luftwiderstand. Und jetzt springen wir in meine schnelle Runde aus dem Qualify. In meine schnelle Runde bin ich in Q2 gefahren, auch in Q3 bin ich äh, gekommen, aber ich habe ähm, in Q2, meine ich Zeit gesetzt, man könnte jetzt sagen, ja, das war dumm, weil ich muss ja sowieso von den Stürmen den Platz straffen, aber ich wollte einfach Leclerc schlagen, um im Duell ein bisschen was zu haben und um eine bessere äh, Reputation vom Team zu haben. Aber jetzt hier erstmal auf die Strecke. Hier muss man sehr gut aufpassen dass man hier durch die Kurve kommt, weil das ist so eine Auf- und Bergab Passage wo man so reinfällt in die Kurve nein Ich kann es schwer ja beschreiben und hier in der Kurve kann man sehr, sehr viel vom Curb mitnehmen, wenn man stark drüber fährt. aufpassen dass man aber nicht äh, ja, eine ungültige Zeit hat. Hier komme ich sehr, sehr weit raus, um so viel Schwung wie möglich mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob es am schnellsten ist. Ich habe aber ein Gefühl, dass es am schnellsten ist. Auch wenn es nicht die Ideallinie sein mag. Und ja hier auf dem Mistral gerade einfach Vollgas geben. Und wir sehen schon mal, Raikön hat eine sehr, sehr gute Zeit schon mal gesetzt. Hier in Q2. und schauen wir mal nach Sektor 2. Sektor 2 endet ja jetzt hier. Wir haben Lila und wir sind eine halbe Sekunde schneller als Kimi Raikön. Das ist überraschend, weil wir haben eigentlich ein schlechtes Ausdruck, aber man muss bedenken, wir haben auch den besseren Motor als Ferrari, wir haben einen besseren Ferrari Motor als Ferrari selber, weil wir darin geupgradet haben. Hier nehme ich sehr viel von der Strecke mit, keine Ahnung, ob das so richtig ist, ich weiß nicht, aber ich war sehr nach Gefühl und da hat es ganz gut geklappt, fand ich und es war auf jeden Fall schnell, zumindest hat das sich so angefühlt, wahrscheinlich wäre es sogar auf der Linie schneller gewesen. Auf jeden Fall ging es ganz gut. Und ja, im dritten Se Sektor verlieren wir natürlich sehr, sehr viel Zeit, weil wir einfach eine schlechte Aerodynamik und Chassis haben als die Konkurrenz. Und am Ende reicht es für eine 29,9 ganz knapp hinter können Die Fans haben das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Ja, so also von dem, was ich erreicht habe, bin ich zufrieden mit dem Aber klar, die Startposition ist P20 wegen den Strafen. Dass diese grid berechtigt war? Natürlich war die Gridstrafe berechtigt. Was soll ich denn dazu sagen? Ich meine, ich habe neue Komponenten äh, eingebaut, also viele wie man nicht darf, und dann kriegt man halt die Strafe nach dem Reglement. Danke für den Kommentar. Übrigens sollte, dass ich dafür Rufabzug bekommen habe von sauber. <lacht> Irgendwie lächerlich. So, in Qualifying habe ich natürlich Leclerc besiegt, auch die schnelle Runde, auch als Alonso, und das hilft mir auf jeden Fall im Kampf gegen beide Rivalen. Jetzt schauen wir uns noch die Ressourcenpunkte an. Das Qualifying kriegt man natürlich auch wieder was. Und darum bin ich auch gefahren, weil ich wollte einfach Ressourcenpunkte fürs Quali haben. Das habe ich nicht komplett gezeigt. Willkommen in Le Castellet. Wir kehren zurück über den Atlantik für den großen Preis von Frankreich 2018. Beim letzten Mal als Formel 1-Autos auf dem Circuit Paul Ricard fuhren holte Alain Prost den 100. Grand-Prix-Sieg für Ferrari und seinen eigenen 42. in einer fantastischen Glanz von Karriere. Das war vor 28 Jahren, als die Hälfte aller Fahrer, die heute antreten, noch nicht mal auf der Welt waren. Ich frage mich, ob sie dieses Erbe in der modernen Form 1 heute stilvoll weiterführen werden. Ich denke sogar, dass wir mehr noch nicht auf der Welt fahren. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen, aufregenden qualifying an. Ricardo startet heute von der Punkt. und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Raikönen, Bottas, Sebastian Vettel und Verstappen, Hülkenberg, Leclerc, Sainz Junior und Romain Rougeon, Perez, Alonso, Esteban Ocon und Martinus, Van Dorn, Strahl, Pierre Gasly und Sergei Sirotti, Hartley und der Eismann. Ja, wir sehen, wir hatten eine gute Zeit. Ja, wir im Qualifying bin ich nämlich eine 31.1 gefahren, dann in Q3. Und im äh, ja, Q2 bin ich natürlich die 29.9 gefahren. Und hier sehen wir meine schöne Beschleunigung. Ich will die Reifen aufwärmen. Und dabei verliere ich das Auto. Ganz, ganz dumm, aber ist das wohl? Ganz, ganz dummer Fehler von mir. Ja, und jetzt schauen wir mal zu den neuen Entwicklungen. Wir haben schon gehört, zwei neue Upgrades für den Heckabtrieb haben wir bekommen. Einmal für die Hauptzeugfläche und auch für die Oberklappe. Und zudem auch noch ein Upgrade beim Chassis und zwar werden die Felgen leichter. Es gibt eine kleine Gewichtsreduktion und das sollte uns auf jeden Fall beim Beschleunigen doch ordentlich helfen, denke ich mal. Und hier verliert er Auto schon wieder. Ich muss die Reifen warm kriegen. Ich habe echt Probleme mit dem warm kriegen Reifen. So, bei dem Entwicklungsverlauf sehen wir, ja, Williams ist nahe an dran, Also, die sind gleich auf eigentlich. McLaren macht einen Sprung nach vorne, vor India macht einen Sprung nach vorne, aber wir, wir machen den größten Sprung nach vorne und ziehen dabei an Ford India vorbei, trotz dass sie ein Upgrade das war das gebracht halt haben. Haas kommt raus. ohne neues Upgrade nach Frankreich und ja, Renault als ja Heimteam kommt jetzt auch hier mit einem Upgrade dazu und landet vor Haas in der Entwicklung. Red Bull mit einem ganz, ganz starken Upgrade sogar das zwei -Stecks upgrade würde ich sogar sagen vielleicht mit williams aber uns ist natürlich am besten und ja in den top teams hat sich die scanner jetzt schauen wir uns mal die strecke an die besten überholpunkte sind eigentlich nach dem Mistralgeraden geraden also in kurve 8 9 hinein hat man sehr sehr gute chancen aber auch wenn man dann das stück danach auf dem Mistralgeraden geraden fährt weil die sickness kurve oder wie auch immer sie auch schon wird die wird voll gefahren und dahinter kann man dann in kurve 11 hinein überholen wenn man es ganz ganz krass macht aber man kann auch in Kurve 1 und 2 überholen wenn man ganz ganz viel äh, Speed aufbaut und vielleicht auch in Kurve 3 hinein also es gibt sehr, sehr viele Überholmöglichkeiten auf der Strecke sogar und vor allem man kann hier sehr sehr schöne Zweikämpfe sich gegeneinander liefern und das macht wirklich sehr sehr Spaß und zur Strategie, wir fahren jetzt zwei Stop, natürlich, weil ich mich in Q3 qualifiziert habe, man hätte sagen können, ja, lass es doch, du hättest dann äh, eine andere Strategie fahren können. Aber nö, habe ich nicht getan. Und wir sehen, wir fahren, ich fahre mit weniger Benzin los. Das liegt aber daran, dass ich ähm, das rennstrategie auf fettes benzin fahre. Und dadurch, wenn ich jetzt die ganze Zeit fett fahren würde und dann 27 Runden auswählen würde, würde es reichen, wenn ich die ganze Zeit fett fahren würde. Und so kann ich halt mal fett fahren und äh, Standard fahren mit dem Benzin. Aber jetzt starten wir erstmal in den großen Preis von Frankreich. Die Lichter sind an und gehen aus und wir starten ins Rennen. Wir haben einen relativ schlechten Start, muss man sagen. Das hier hält hier seinen Teamkollegen Hartley auf. Hartley setzt zum Angriff über. Zum Angriff an. Und wir fahren ganz, ganz langsam rein. Ich habe sogar einen Leck. Und jetzt fahre ich eine andere Linie hier. Und ja, Sirotkin wird irgendwie aufgehalten. Und ich ziehe dann einfach neben ihn. Aber... Sirotkin hat die bessere Linie jetzt und ich mache einen ganz, ganz verrückten Move und gehe einfach wieder zur Seite rüber. Das war schon sehr, sehr grenzwertig. Aber ich habe es getan. Ich bin an Alonso auch an, noch an vorbei und auch an Stroll. Also ein guter, guter Start. Sehr, sehr riskant, aber es hat geklappt. Und ja, wir müssen natürlich das Gas geben. Ich meine, wir haben 7 so Stunden Zeit im Rennen. Aber okay, die Anfangsrunden sind wichtig, Start. damit wir keine Zeit verlieren auf unseren Ultrasofts. Ultra das ist sehr, sehr wichtig fürs Rennen, weil wir wollen ja hier auch. Punkte Mitnehmen von Position 20 und ja, ich meine, wir haben es so schon schwer genug. Punkte zu holen, und da sollten wir auf jeden Fall Gas geben. Hier stehe ich ein bisschen quer beim Raussteuern. Jetzt bin ich auf Stroll oder äh, hinter Stroll, der mich angreift. Er greift innen jetzt an. Ich habe es ja gesagt, in die Sickness-Kurve hinein kann man Vollgas fahren, auch nebeneinander, wenn man es wirklich will. Aber er hat es gelassen. Und jetzt sind wir hier am Ende Runde 1. Ich bin jetzt hier direkt an Magnus dran und ich steche jetzt hier rein in die letzte Kurve hinein. Fahr sehr, sehr stark über den Korb, stehe ein bisschen quer und ja, Magnussen kriegt die bessere Rausbeschleunigung aus der Kurve, trotz der schlechten Reifen, aber ich stand natürlich sehr, sehr viel quer und ich habe natürlich mehr Power jetzt eingesetzt, damit ich gegen Magnussen das Beschleunigungsduell gewinne und ich bin vorbei an Magnussen und damit auf das 14 und da verliere ich das Auto sehr, sehr extrem sogar und beinahe hätte ich sogar noch Magnussen abgeräumt und Magnussen setzt ihn nochmal an. Aber ich steck zurück weil zurück, weißt du schwer. Und Perez hat sich hier verbremst in die Kurve hinein. An Perez sind wir jetzt vorbei Plan und Team? da kriege ich genau die Kurve Versuch. nicht ganz, weil ich, ich da quer stand. Und jetzt bin ich hier bei Ocon, Alonso und seid hier sich ein oh, Battle geben. Mit du einen platz an Seiz, vor. an Ocon ziehe ich vorbei schon mal in die Kurve und hier mache ich einen kleinen Trick, der ganz gut bei der KI funktionieren soll, aber ich war jetzt zu weit weg. Vielleicht sehen ist es später nochmal. Jetzt runde 4 sind, sind wir sogar schon und ich bin auf platz 11 hier bei Alonso und Sainz bei den beiden Spaniern fahren eine sehr, sehr, spät Linie und jetzt steche ich jetzt hier innen rein und ich kann zumindest Alonso kriegen, natürlich auch durch die besseren Reifen. Aber Alonso ist echt Strategien gut abgegangen, trotz schlechteren Autos und den schlechteren Reifen. So, Ende Runde 4 kommen dann die ersten Fahrer in die Box mit ihren Ultrasoft und das ist das Problem. Stong. Darum soll Verstand. man Geht auch nicht die Zweis fahren wenn man es sowieso nicht schafft, ist oder wie offen. ich noch Platz 20 starte, sollte man es eigentlich machen um sich für Q3 qualifizieren. weißt du dumm ist. Wir sehen auch, mein Ultra soft ist bei 76%. Und mich greift hier Magnussen und Alonso an. Ich stehe total quer und ich schaffe es irgendwie noch, mich gegen die zu verteidigen. Alonso will jetzt auch hier nach die kurve angreifen. Schafft es aber nicht. Und ich verliere das Auto. und Ja, da ist Alonso vorbei. Magnussen naja, sehr blöd verteidigt von mir und Maximus geht sogar auf die Außenbahn kann er sogar machen, weil seine Reifen nicht so kaputt sind das schafft er es dann auch gegen mich zu halten und er hat natürlich auch noch das etwas bessere Auto als wir das muss man natürlich auch noch berücksichtigen und Ende Runde 5 sollten die nächsten in der Box sein, wir sehen es und wir kommen jetzt auch in die Box unsere Daten sollten gerade auf starke Reifennutzung gehen das hast du schon gesagt, okay, okay, denn 82% auf dem Hinterreifen und dann auf dem Hinterreifen. Also, wir sehen, fünf Runden waren schon grenzwertig, vier Runden wären glaube ich schlauer gewesen, weil die Reifen echt am Arsch waren. Ja, und wir haben, wieso auch immer, einen Tropfen Ich weiß nicht, wo ich mir den A eingefahren habe. Sowohl in der Aufnahme finde ich nicht die Stelle, wo ich ihn eingefahren habe, den Schaden. Aber auch während des Rennzeits, woher der Schaden kommt. Jetzt. Und dann haben sie mir halt den Flügel noch gewechselt. Sehr, sehr ärgerlich. Das muss auf jeden Fall Zeit, ich lande halt. So, wieder auf das 20. Das ist nur noch blöd. Stoppen, also, noch. ein Boxenstopp. Im Endeffekt sind wir immer noch auf Platz 20. Aber wir müssen auch bedenken, einige Fahrer von uns waren noch nicht in der Box und im Endeffekt haben wir schon Plätze gewonnen. Und jetzt muss ich natürlich erstmal mit dem Fahrzeug so und Jean den neuen Reifen vor einfahren. Das dauert 1, 2 Runden. 5,0 Sekunden. Wer Ende Runde oder Mitte Runde 8 auf dem Strahlgraden? Verbremst sich die in die Kurve hinein beim Angriff auf Beaujean und ja, damit ist die Rotken weg auf Gut 20 gemacht. und wir super sind direkt überwohnt. hinter Grosjean maximale leistung jetzt so wie schon das letzte mal als wir gegen ihn überholt haben und ja wir kommen einfach vorbei ohne probleme so jetzt hinter Stroll mit seinem williams er ebenfalls auf super soft reifen und jetzt war ich eine andere linie war sehr aggressiv und ja das war schon abgedrängt teilweise aber die Ki ist auch sehr sehr zimperlich und steckt sehr, sehr schnell zurück muss man sagen so, jetzt in Runde 10 bin ich hinter Pierre Gasly und jetzt stehe ich hier ein bisschen quer, aber es lief ganz gut. Jetzt maximale Power, wir sehen Hotlap und fettes Benzin. Ich habe ja nicht umsonst die Rennstrategie -DI auf Fett gefahren im Training, damit ich die meiste Zeit halt auf Fett fahren kann und nur ab und zu mal auf Standard stellen muss. Und klar, der Honda Motor. Ich, soweit ich wer schwächste im Feld und wir haben den stärksten Ferrari-Motor. Wir sind so, hier stärksten Motor und das und hilft uns natürlich. Runde 12 3. sind andere Fahrer wieder auch an die Box gegangen gehen auf die Softreifen Also sprich die, die alle in der 1 verfahren, holen die soft ab. Und Runde 13 sind wir jetzt hier hinter Hartley und Science. Wir haben uns den schnellsten Sektor gesetzt. Und jetzt haben wir DS und Windschatten und maximale power für die gerade für die Mistral gerade in ersten Teil und wir stechen hier vorbei an Hart. wir fahren sehr sehr stark über den Körper und jetzt reichen wir uns hinter Carlos Sainz ein ein bisschen, Platz haben wir verloren Sauber natürlich wegen, Arbeit. wegen dem Flügelwechsel, aber ist halt so so maximale Power wieder und Sainz will jetzt hier mhm. auch angreifen bei Wendorf, was ich eigentlich gegen Sainz machen wollte da steche ich lieber ein bisschen zurück, weil ich mir das nicht antun würde und jetzt mache ich hier einen sehr sehr späten Move, gehe hier innen rein deswegen nehmen sie und Science ist neben mir und seins lässt keinen Platz, geht einfach wieder auf die Linie zurück. Und ja, hätte mir beide das Auto zerstört und ich kriege natürlich noch eine Verwarnung für die Kollision, die natürlich total mein, meine Schuld war. überhaupt nicht. Ja und jetzt wird Sainz hier so lange sein wegen Essen Ocon, warum auch immer, ist er noch auf erst auf dem ersten Reifensatz. Ich weiß nicht, und wir vergreifen ihn jetzt hier an. Und ja, Ocon ist auf dem ersten Reifensatz, er geht rein und wünscht wahrscheinlich jetzt Soft für den restlichen. Zweitens wir sind den Boxenstockfenster und Und jetzt bin ich auf Platz 8. Und ja, wir sehen auch noch andere Phasen reingegangen seitdem und wir sind auf Platz 4. Das ist ganz gut. Und jetzt sind auch noch Raikönnen und auch Hamilton. Ja, Hamilton in der Box und holen dich ihren Satz Soft ab. Und damit sind das wir auf Platz 2 mit Nicolberg hey, vor uns. Du kannst also draußen bleiben, während wir daran arbeiten. Und unser DRS ist kaputt. Ebon ist aus dem Rennen. Das ist schade für ihn. Er war auch sehr, sehr langsam eben, wie gesagt. Und jetzt holen wir uns in Runde 16 unseren zweiten, äh, beim zweiten Boxstop unseren dritten Reifensatz ab. Und zwar den Supersoft-Reifen. Wir fahren nochmal auf super soft Und Lewis Hamilton ist aus dem Rennen raus. Lewis Hamilton war einer der The einer der Siegkandidaten. Er war theoretisch sogar der Fahrer, der auf dem Sieg. Los, los, Weg los. war, weil er war vor Raikönnen und ja, er hat sogar das stärkere Haut, Also, er hat das man Das war unser letzter Boxenstock. Wir kommen Keine auf Platz 10 getan. hinter Charles Leclerc raus, der aber auf Softreifen ist und das heißt, eigentlich lief ganz gut. Da sehen wir auch und Daniel Ricardus auch aus dem Rennen. Keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall ist gut, dass auf jeden Fall Hemmel und Hemmel und, ähm, und Ricardo rausnehmen, weil das sind zwei Fahrer, die vor uns gelandet wären. Da bin ich mir doch relativ sicher. Wenn nicht, dann wäre das schon eine krass gute Pace von mir, aber ich bezweifle mal, dass wir die jemals bekommen hätten. Und wir fahren die schnellste Runde in Runde 19. Gemacht. Du bist die Deutsch schneller als davor, einfach weil die Reifen deutsch besser sind. Runde 19 bin ich dann auch direkt hinter Schale Claire, mein Teamkollegen. Mit der S- und Windschatten und allem drunter dran sauge ich mich an ihn ran. Hier muss ich sogar abbremsen, damit ich ihm nicht reinfahre. Ich klebe ihm so am Arsch und ich schiebe ihn sogar an am Heck. Und jetzt habe ich maximale Power eingestellt. Man sieht, auch er hat natürlich viel Power. Er hat dasselbe Auto wie wir, aber ich habe meine ganze Power eingesetzt und bin damit vorbei. An meinen Teamkollegen und äh, Fernando Alonso schnappe ich mir auch noch ein sehr aggressives Manöver, aber ich muss es irgendwie schaffen, und an ihm vorbeikommen, weil sonst würde ich einfach zu viel verlieren. Und jetzt sind wir in Runde 20 bei Thierry Bottas. Ich weiß nicht wieso. Hat er irgendeinen Fehler gemacht oder so, warum er so weit hinten ist? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mercedes unter äh, normalen umständen so weit hinten wäre, weil ich glaube auch, dass er ein das Qualifying hat und alles. Und jetzt in Runde 22 sind wir an Verstappen dran. Der ist wieder und muss sich überholen. Ich alles um dran wir und wir sehen aus. einfach, der Renault Motor hat echt wenig Leistung wir sind relativ leicht an Verstappen vorbei. Ja, Verstappen versuchen noch Gegenzuhalten wird aber nichts. Und damit sind wir vorbei an Verstappen. Jetzt sind wir bei Nico Hülkenberg in Runde 26, kurz am Ende. Wir sehen, der, Ren der standard hat sogar noch weniger Top Speed und er verbremst sich auch noch in die Kurve hinein. Nico Hülkenberg war den Druck einfach nicht gewachsen, hat alles hat sich dann verbremst und okay, sogar noch mehr verloren. Kann. Ärgerlich für ihn. Der gewinnt das Rennen hier überraschenderweise, obwohl Kimi Raiköner eigentlich, glaube ich, gewonnen hätte. Ich weiß nicht, wieso. Ja, und Verstappen klebt direkt an uns dran. Magnus ist groß und kriegen wir nicht mehr Verstappen willst aber auf jeden Fall wissen. Verstappen war wirklich, seitdem wir ihn überholt haben, war er die ganze Zeit hinter mir. Und hier stehe ich nochmal quer und. Ja, ich komme weg. Das mal alles ein und dann komme ich in Linie. Also Verstappen war die letzten Runden, nachdem ich ihn überholt habe, direkt an mir dran, Hat aber nie ein Überholmanöver versucht okay, und darum habe ich ihn noch nicht gezeigt. Aber Wir waren aber Platz fünf. großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Ja, Platz 5. Zwei auf Plätze haben wir aufs gewonnen. Podium. Egal wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. mal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Für mich ist das heute der Eismann. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe anderer Autos gezeigt, aber auch eine Menge Reife und Geduld in schwierigen Situationen. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM Ferrari hat die Führung in der Rangliste übernommen. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Eingangskrip weiter nach oben. Das war's beim heutigen Rompi und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, Schönpunkt Gold. Wir hätten ohne das Glück der Ausfälle, wären wir Platz 7 geworden. Wir auch ganz, ganz super gewesen. Ähm, aber was ich nicht verstehe, mein Teamkollege ist ja auf Soft gefahren. Warum ist er eine 2-Stop gefahren? Das verstehe ich nicht. Man fährt doch, wenn man es so auf Soft fährt in dem Rennen, dann eine 1-Stop. Ein zumindest ohne Crash. Hat er einen Crash gehabt? Ich weiß es nicht. Wir sehen auf jeden Fall, Charles Leclerc war auf allen Reifen setzen, wenn ich es richtig gesehen habe und ja, keine Ahnung warum, er hat zumindest noch den achten Platz mitgenommen, freue ich mich wie ihn auf jeden Fall und ja, ist ein schönes Rennen gewesen auf jeden Fall, ein sehr, sehr interessantes Rennen so aufzuholen, war schon ganz ganz krass und wie gesehen in der 18. Runde war ich einfach, habe ich meine Bestzeit in allen Sektoren gefahren, also ja, da habe ich ordentlich gepusht, weil einfach diese richtig schnelle Zeit haben. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ein schönes Rennen. Auch Paris hat sich ein podium Podiumstibist und Magnussen ist Platz 4 geworden und der Hülkenbeck hat es leider verloren. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich konnte eh nur nach vorne kommen. Wenn überhaupt ging es nur nach vorne und ja, ich hatte auch viel Grip. Ich habe natürlich auch die 2-Stop gefahren und die hat sich ganz gut gemacht. Sie haben sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Also wir haben ja im Qualifying gesehen. Ich war auf jeden Fall von meinem Teamkollegen, war glaube ich auf P7 im Qualifying und ja, vom P2 nicht natürlich, ich habe die Pace und komme natürlich nach vorne. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Also ich hatte ja einige Zusammenstöße während des Rennens, das war natürlich ein bisschen blöd, aber auch vor allem der mit Hülkenberg, ähm, der war schon sehr aggressiv meiner Meinung nach. Klasse, das war dann alles. Dann springen wir zur Rivalität, wir haben natürlich jetzt im Rennen gegen beide Fahrer gewonnen. Das ist schon mal super, bzw. wir haben unsere Rivalität ausgebaut, wir sind besser geworden. Ja, und wir kriegen natürlich jetzt nochmal Ressourcenpunkte relativ viel fürs Rennen. Wir haben auch ein schönes Ergebnis heimgefahren und ja, wir haben Teamziel erreicht. Ich weiß nicht mal, was das Teamziel war, ich glaube, wir sehen es jetzt. Ja, schließlich acht Trainingsprogramme ab, das ist natürlich alles andere als schwer. Und die ganzen Ressourcenpunkte die helfen uns enorm, wir kriegen auch nochmal ordentlich... Äh, Reputation, das finde ich krass. Und das wollen wir natürlich auch. Und jetzt können wir einen neuen Vertrag aushandeln, das ist interessant. Die frage ist, was machen wir da jetzt? Das ist natürlich nicht so einfach. Ich habe einfach mal überlegt, gehe ich volles Kanonenrohr, frage ich sehr sehr viel. auszuhandeln. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt Platz 7 und 10. Und das ist schon ganz schwer. Ändern, mit dem wir verhandeln. Es gibt schließlich keine Regel, die besagt, dass du immer für dasselbe Team fahren musst. Wenn du hier ein Team auswählst, werden dadurch nur die Verhandlungen beeinflusst. Der tatsächliche Wechsel erfolgt immer erst an dem Rennwochenende, das der Vertragsunterschrift folgt. Gute Idee. Vielleicht stehen unsere Chancen woanders besser. Ja, ich habe jetzt versucht, mal einfach mal alles auszurüsten und habe natürlich alle Ziele hochgeschraubt, damit ich äh, so viel kompensieren kann wie möglich eigentlich. Und ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall den Rennbundes haben, aber auf jeden Fall, dass die Upgrade-Geschwindigkeit äh, da ist und dass man mehrere Upgrades pro Abteilung machen kann, weil das ist mir sehr, sehr wichtig und wir sehen, das war ein bisschen übertrieben. <lacht> Dann habe ich einfach die Ressourcenpunkte fürs Rennen ein bisschen reduziert, weil die jetzt nicht allzu groß sind. Boxenstoff-Effizienz habe ich komplett rausgenommen, weil es mir egal ist. Und auch die Upgrade-Geschwindigkeit habe ich ein bisschen entfernt, weil wir machen ja sowieso hauptsächlich nur kleinere Upgrades und kommt jetzt auch nicht drauf an. Und das hat dann auch gereicht. Alles, der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft treten kann. Ja, ab Österreich haben wir dann einen neuen Vertrag. Das sollte uns auf jeden Fall helfen. Dann habe ich noch einen Frontabtrieb. Äh, äh, ja investiert fürs Rennen, fürs nächste Rennen und dann noch in eine gewisse am hinteren Unterboden. Das sollte uns auf jeden Fall helfen. Und ja, warum nicht, dachte ich mir auf jeden Fall. Wäre ganz, ganz gut fürs nächste Rennen. Und dann habe ich auch noch gedacht, ja, eine gewisse Rüstung geht auch noch. Warum nicht? Habe ich noch viele Ressourcenpunkte. Und dann kommen wir mit einem schönen Haufen an neuen Upgrades. Hoffentlich ja zu... Ähm, Österreich, wir haben fünf Upgrades in der Pipeline und die sollen voraussichtlich alle in Österreich ankommen. Aber da werden sicherlich natürlich welche fehlschlagen und ja, ich bin gespannt. auf nächsten Rennen würde ich wahrscheinlich auf, auf 110er fahren. Und ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Rennen in der f Karriere, Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich sage bis dann, schau, Euer Rocky.